Heute im Video ein ganz besonderer Fußballschuh, die Rede ist vom Adidas Predator Freak in der Marvel Edition. Alle Fakten zum Schuh heute im Video. Wir schauen uns also heute den brandneuen Adidas Predator X-Men an. Was steckt dahinter zwischen dieser Kooperation mit Marvel und was hat der Fußballschuh eigentlich drauf? Was gilt zu beachten? Welche Passform? Alle Infos zusammen mit Sport2000 heute im YouTube-Video. Der eine oder andere, der vielleicht diesen Kanal schon länger verfolgt und auch im Bereich der Fußballschuhe schon ein bisschen Wissen verfügt, weiß ja, Moment mal, Adidas und Marvel, da gab es doch schon mal was. Denn es gab hier schon mal die Marvel Spider-Man Edition zum Adidas Nemesis 19 Plus damals. Eine sehr, sehr coole Kooperation, die auch sehr, sehr gut ankam. Haben wir tatsächlich auch schon auf diesem Kanal getestet, sprich, findet ihr auch schon als Video. Und weil das Ganze so gut angekommen ist, hat sich Adidas gedacht, okay, wir machen das Ganze auch nochmal mit dem Predator. Yeah. Und zwar dieses Mal ist das Thema Wolverine. Wir haben hier den Fußballschuh für X-Men, aber der X-Men aus dem Comic, also nicht den, den ihr aus dem Film kennt. Ich muss sagen, ich bin kein riesen Marvel fan aber ich muss sagen, die Kooperation finde ich sehr, sehr cool und der Schuh passt auch perfekt zum Motto. Denn wir haben natürlich hier Demon Skin Obermaterial, das sind natürlich diese Spikes, kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. Und das passt natürlich perfekt zu den Klingen von X-Men. Der Adidas Predator Freak X-Men unterscheidet sich natürlich nicht vom regulären Adidas Predator Freak. Diesen haben wir auch schon auf dem Kanal getestet, sprich ihr findet natürlich nochmal genauere Fakten, was diesen Fußballschuh ausmacht. Aber hier natürlich nochmal die Info, was natürlich entscheidend ist, ist das Demon's material Das wurde zwar reduziert im Vergleich zum Predator Mutator von 405 auf 225, aber die Form hat sich geändert, das Ganze ist jetzt aggressiver und auch nochmal gezielter angebracht. Sprich, diese Spikes sollen dir einfach helfen, den noch besseren Grip zu haben und um natürlich auch dieses Feature noch besser nutzen zu können. Was den Touch angeht, muss ich sagen, dass der Adidas Predator tatsächlich ein sehr, sehr softes Obermaterial hat, ein dünnes, was man dabei eigentlich gar nicht so denkt, weil man ja wie gesagt Spikes auf dem Obermaterial hat. Aber das Ganze ist schön weich, auch vor der Einlaufphase, sprich man hat einen direkten Touch. Muss sich aber definitiv an diese Spikes hier gewöhnen, denn man muss sie natürlich auch wissen, wie man sie einsetzen sollte. Das wisst ihr natürlich aus dem Review. Ansonsten, was bei der Passform entscheidend ist, wir haben hier einen schmalen Fersenbereich, aber einen breiten Vorderfußbereich. Sprich ihr müsst wissen, habt ihr einen Plattfuß oder doch einen schmalen Fuß. Man kann sagen, bei der schnürlosen Variante tatsächlich eher mittlere Passform, bis leicht breit, Mit sehr schmalen, solltet ihr wahrscheinlich eher auf die Variante mit Schnürung zurückgreifen. Listen to me lighten up I just walked in with a pint of rum Put it on the table so I might conduct An investigation, see this why you lied to us Uh huh, so misunderstood Yeah, yesterday yo you was feeling good Falls ihr euch dieses Exemplar hier sichern wollt, Adidas Predator Freak in der limitierten Marvel Edition, dann wisst ihr natürlich, den Link zum Sport 2000 Online Shop findet ihr wie immer unten verlinkt. Von mir auf jeden Fall ein sehr cooler Fußballschuh, meiner Meinung nach gefällt er sehr gut. Bin auch sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Wie gesagt, alles nochmal unten verlinkt, auch das Review zum Adidas Predator Freak im Detail. Das war's zum heutigen Video, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, macht's gut, haut rein. Remember me?